Um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geht es auch beim Besuch von Papst Franziskus in Ungarn. Nach seiner Ankunft erinnerte das Oberhaupt der katholischen Kirche in einer Grundsatzrede an die Friedensidee der Europäischen Union. Zudem kritisierte Franziskus den wiederaufkeimenden Nationalismus. Beobachter sehen darin auch eine indirekte Kritik an der Politik von Ungarns Ministerpräsident Orban. Auftritt mit Symbolwert. Franziskus kommt im Kleinwagen, die ungarische Regierung lässt Soldaten in Traditionsuniformen antreten. Ein zentrales Anliegen von Papst und Regierung, die Suche nach einem Frieden in der Ukraine. Ungarn setze dabei auf den Papst, so Staatspräsidentin Nowak. Mein heiliger Vater, die Ungarn und Millionen auf der ganzen Welt sehen Sie als einen Mann des Friedens, von dem wir hoffen, dass er mit Kiew von Moskau, Brüssel, Washington und Budapest und mit allen sprechen kann, ohne die es keinen Frieden geben kann. Treffen mit Ministerpräsident Orban, bekannt für seine EU-kritische Haltung. Ganz anders Franziskus. Er ruft dazu auf, den europäischen Gedanken wiederzubeleben, Brücken zu bauen und nicht zu spalten. Das bedeutet, jene, die fernstehen, vereinen, die Völker in seinem Innern willkommen zu heißen und niemanden für immer als Feind stehen zu lassen. Es ist daher wesentlich, die europäische Seele wiederzuentdecken. Ausklang des Tages vor der Stephansbasilika in Budapest warten Menschen auf die Ankunft von Franziskus. Drinnen trifft er Bischöfe und Priester. Die Botschaft des Papstes hier gilt dem Umgang mit Geflüchteten. Er mahnt allen zu helfen, die in Not sind, unabhängig von ihrer Herkunft.